Ich wollte irgendwann auch einmal einer der Spieler sein, die da einlaufen und einmal den Namen durch die Lautsprecher in der Halle hören. Hi, ich bin Luis Figge, bin 25 Jahre alt und bin Basketballprofi bei den Jobstairs Kiesen 46 Mein Traumjob war immer Basketballprofi zu sein. Als der Traum wahr geworden ist, habe ich trotzdem nicht aufgehört damit und habe immer noch sehr, sehr viele Ambitionen. möchte mein Potenzial da komplett entfalten und äh, da sehe ich mich in drei Jahren.